Während meiner Arbeit bei Factor A habe ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Amazon beschäftigt. Was ich dabei gelernt habe, ist, dass Amazon komplex und riesig sein kann. Aber die gute Nachricht ist, wir haben eine Anleitung dafür geschrieben, sich sicher durch diesen Dschungel durchzunavigieren.